So, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, der feine Herr hier neben mir hat mich dazu äh, überredet, dann doch es im Kino ja, zu gucken. Ja, ja, <lacht> äh, ja. Ja. So, da gehen wir jetzt hin quasi, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber äh, weißt du was, ich kenne hier eine Abkürzung. Lass mal äh, hier, hier rechts lang gehen. Das ist ein Friedhof, da gehe ich nicht rüber. Äh, doch, das machst du jetzt. Komm, scheiß drauf. Und Scheiß ist okay. sehr viel kürzer. Okay, pass auf, Also wenn, ihr uns, das, wenn ihr uns das nächste Mal seht, dann äh, haben wir quasi den Film gesehen und dann reden wir über es. Das heißt, herzlich willkommen zu Lass mal über... Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Hast du das gehört? Ja, aber scheiß drauf, Alter, lass jetzt bitte nee, rüber. Mann, man, ohne geht. Scheiß, ich finde das nicht cool. Wir kommen sonst zu spät, Alter, lass bitte rüber. Scheiß dir nicht ein, los. Ja, aber schnell. Okay. Alter. Geil ist anders. Ja, finde ich auch nicht geil, aber trotzdem müssen wir hier rüber, Alter. Vor allem hier ist, ist 100%. Hier oh, ist so eine Muschi, Alter. Ah! So ein Asien. Komm jetzt, Mann, komm jetzt. Warte mal, warte mal. Jetzt habe ich aber auch was gehört. Ey, lass uns, lass uns anders, lass uns zurückgehen. Scheiße, Mann, ist doch sowieso Werbung am Anfang? Komm jetzt, ey. Mann, ohne Scheiß, ich finde das nicht lustig und ich will, irgendwas ist hier. Und ich finde es total bescheuert, dass, dass wir hier rüberlaufen, Mann. Ohne Scheiß jetzt, ey. Alter, Junge, scheiß die mal nicht ein jetzt hier, ist nur ein bisschen dunkel, Alter. Lass jetzt hier rüber gehen, Mann. Alter Schwede. Nee, ist nicht ein bisschen dunkel, und außerdem hör... Hast du das gesehen? Kannst du mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen hier um mir Angst einzujagen? Andi! Mann, hör auf jetzt mit der Scheiße! Chris? Chris? Chris? Chris! Mann, du... Ey, du bist ein Assi, Mann! Andi! Andi, jetzt komm raus! Mann, das ist nicht lustig, okay? Andi! Mann, scheiße, auf, Mann, ich hab Angst, ey! Andi? Mann, jetzt dreh dich um, das ist nicht lustig, okay? Hör auf, bitte, ey, dreh dich um, Mann! Mann, ohne Scheiß, du machst mir Angst! Ah!